Hallo, ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie in Moodle die Aktivität Fortschrittsliste und den zugehörigen Kursblock erstellen, verwalten und auswerten können. Beispielhaft habe ich dafür einen Kurs erstellt, in dem verschiedene Moodle Aktivitäten hinterlegt sind. Der Abschluss dieser Aktivitäten soll erfasst und in einer Fortschrittsliste ausgewertet werden. Um den Kursfortschritt auszuwerten, ist es zunächst wichtig, dass Sie die Abschlussverfolgung aktiviert haben. Klicken Sie dafür auf das Zahnrad in der rechten oberen Ecke und wählen Sie Einstellungen bearbeiten aus. Anschließend öffnen Sie den Reiter Abschlussverfolgung und stellen sicher, dass unter dem Menüpunkt Ja ausgewählt wurde. Zum Bestätigen klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Ich habe im Hintergrund bereits die Abschlussverfolgung für die vorliegenden Aktivitäten aktiviert. Um diese zu bearbeiten, wählen Sie wieder das Zahnrad in der rechten oberen Ecke aus und klicken auf Bearbeiten einschalten. Anschließend wählen Sie bei der gewünschten Aktivität Bearbeiten und folgend Einstellungen bearbeiten aus. In den Aktivitätseinstellungen öffnen Sie wieder den Reiter Abschlussverfolgung. Bei der vorliegenden Aktivität ist es beispielsweise ausreichend, diese nur zu öffnen, um sie abzuschließen. Je nach Aktivität können aber auch andere Voraussetzungen angegeben werden. Kehren Sie mit Speichern und zum Kurs zur Übersicht zurück. Nun können Sie die Moodle-Aktivität Fortschrittsliste hinzufügen und konfigurieren. Falls Sie nur den Kursblock auf der rechten Seite für Studierende sichtbar machen wollen, bietet es sich an, die Aktivität in einen verborgenen Kursblock hinzuzufügen. Klicken Sie dafür im gewünschten Abschnitt auf Aktivität oder Material anlegen und im sich öffnenden Fenster auf Fortschrittsliste. Es öffnen sich die Aktivitätseinstellungen. Geben Sie zunächst der Aktivität einen Titel und wahlweise eine Beschreibung. Anschließend kann unter dem Reiter Einstellungen die Aktivität konfiguriert werden. Hier sollte vor allem auf den Menüpunkt Kursmodule in Fortschrittsliste anzeigen geachtet werden. Standardmäßig ist dabei Nein ausgewählt. Sollen alle Aktivitäten im Moodle-Kurs verfolgt werden, wählen Sie ganzer Kurs aus. Soll nur der aktuelle Kursabschnitt verfolgt werden, ist dies auch möglich. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Sie sehen in der Übersicht nun die Abschnitte mit den zugehörigen Aktivitäten. Kehren Sie anschließend zur Kursübersicht zurück. Sie sehen die Aktivität nun im entsprechenden Themenblock aufgeführt. Um den Kursblock Fortschrittsliste hinzuzufügen, öffnen Sie unter Block hinzufügen den Reiter und wählen Sie Fortschrittsliste aus. Der Block erscheint auf der rechten Seite, muss aber zusätzlich noch konfiguriert werden. Klicken Sie dafür auf das kleine Zahnrad und wählen Sie Fortschrittsliste konfigurieren aus. Sie gelangen auf die Konfigurationsseite. Sie haben für den Block entweder die Möglichkeit, alle sich im Kurs befindlichen Fortschrittslisten in einer Übersicht anzuzeigen oder nur einzelne Listen auszuwählen. In unserem Fall wählen wir unsere bereits erstellte Liste aus. Anschließend bestätigen Sie die Einstellungen mit Änderungen speichern. Im Kurs sehen Sie nun die Kursfortschritte der einzelnen Teilnehmenden. Die Leiste füllt sich dabei, je nachdem wie viele Aktivitäten die Teilnehmenden abgeschlossen haben. Im Folgenden sehen Sie ein kurzes Beispiel aus Studierendensicht. In dieser Ansicht werden hinter allen Aktivitäten mit Abschlussverfolgung kleine Kästchen angezeigt. Wenn die Studierenden eine Aktivität erledigen, beispielsweise indem sie die Aktivität öffnen, erscheint für die Studierenden ein blaues Häkchen in dem Kästchen. Außerdem fühlt sich der Fortschrittsbalken im Block auf der rechten Seite entsprechend. Die Teilnehmenden können dabei aber nicht die Fortschritte der anderen Teilnehmenden einsehen. Haben sie das Kachelformat aktiviert und die entsprechende Konfiguration getroffen, erscheint für die Studierenden in den Kacheln ein kleiner Kreis, der ebenfalls den Fortschritt der Aktivitäten in der Kachel angibt. Außerdem wird der Gesamtfortschritt angezeigt. Wie Sie sehen, kann es für Studierende ein großer Vorteil sein, um ihren aktuellen Lernfortschritt besser einschätzen zu können. Wir befinden uns nun wieder in der Sicht der Lehrenden. Sie haben zusätzlich nochmal die Möglichkeit, den genauen Status der einzelnen Teilnehmenden einzusehen und auszuwerten. Klicken Sie dafür auf die entsprechende Fortschrittsliste. Anschließend wählen Sie in der oberen Leiste den Reiter Teilnehmerfortschritt anzeigen aus. Hier sehen Sie genau für die einzelnen Teilnehmenden, welche Aktivitäten sie schon erfüllt haben. Möchten Sie einzelne Elemente in Ihrer Fortschrittsliste entfernen, wechseln Sie in den Reiter Fortschrittsliste bearbeiten. Hier haben Sie die Möglichkeit, einzelne Aktivitäten in der Fortschrittsliste unsichtbar zu machen und sie somit in den Gesamtfortschritt nicht mit einzubeziehen. Klicken Sie dafür auf das Auge hinter der entsprechenden Aktivität. Möchten Sie die Aktivität doch mit einbeziehen, klicken Sie einfach wieder auf das durchgestrichene Auge. Sie wissen nun, wie Sie eine Fortschrittsliste erstellen und verwalten können und können damit Ihnen und Ihren Teilnehmenden eine Möglichkeit geben, über den Kursfortschritt informiert zu bleiben.